Aus den angrenzenden Häusern liefen die Leute zusammen. Eine Frau näherte sich. Nordström erkannte sie als die Mutter des Jungen. »Ben! Ben!« Nordström nahm den weinenden Jungen auf den Arm und lief ihr entgegen. Es war gar nicht so leicht, dem zuständigen Amtsarzt des Gesundheitsamtes in Willemsburg die Sachlage zu erklären, während der kleine Junge nebenan im Behandlungszimmer ein Kreischkonzert veranstaltete. Er versuchte seinem Kollegen klarzumachen, dass nach den Hunden nun die Katzen begannen, Menschen anzufallen und ähnliche Symptome zu zeigen. Obwohl die allgemeine Angst wuchs, dass man es mit einem Krankheitserreger zu tun hatte, der wie die Tollwut aggressiv machte und im schlimmsten Fall auch auf Menschen übertragbar war, wollte der Kollege in Willemsburg nichts davon wissen. Als Nordström darauf anspielte, dass sich nach Denvers Tod sogar die Regierung eingeschaltet hatte, um den Fall zu untersuchen, bekam er zu hören, dass grundsätzlich eine Untersuchung stattfände, wenn ein Staatsbeamter der Forstbehörde in Ausübung seiner Tätigkeit starb. Bisher hätte man aber weder die streunenden Hunde gefunden, noch neue Fälle von Hundeattacken registriert und die Hundekadaver aus Wispertal würden tierärztlich untersucht. Doch auch aus dieser Richtung gäbe es noch kein Ergebnis und somit keinen Grund zur Aufregung. Nordström knallte das Telefon auf den Schreibtisch und verabschiedete den Jungen und die Mutter mit den Worten, dass er im Fall von Komplikationen Tag und Nacht erreichbar wäre. Tag und Nacht. Betty Jäger kam ihm in den Sinn und er musste lächeln. Sie war an den letzten beiden Vormittagen bei ihm in der Praxis gewesen mit ihrer Gesetzeshütermine und ihrer unterkühlten Art. Er fragte sich, was hinter dieser Fassade steckte, war aber erwachsen genug, um zu wissen, dass sie schon ihre Gründe haben würde. Sie gefiel ihm so kühl und klug und überaus ansehnlich. Gestern hatte sie ihm eröffnet, dass Roths den Indizien zufolge von ihrem eigenen Mann getötet worden war und das Roth sich selbst erhängt hatte. Nordström wäre nun also frei von jedem Verdacht und das würde es ihr leichter machen, sich mit ihm abzugeben. Abzugeben, das musste man sich mal vorstellen. Doch er hatte ihre Blicke bemerkt, Blicke, die durchaus Interesse verkündeten. Mit einem Blick auf die Uhr sah er dass seine Mittagspause beendet werden musste. Plötzlich begannen seine Knie zu schlottern. Er ließ sich auf den Drehstuhl sinken und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Obwohl ihm kalt war, schwitzte er. »Wahrscheinlich habe ich zu wenig gegessen«, dachte er. Unterzuckerung, Schlafmangel. Ihm blieben höchstens fünf Minuten, bis die Patienten zur Nachmittagssprechstunde kamen. Er quälte sich auf die Beine und wankte in die Küche, wo er sich ein paar Kekse schnappte. Kurz darauf begann in der Praxis das Telefon zu klingeln. Steifbeinig verließ er die Küche, die Arbeit rief. Am Abend waren die Männer des Dorfs zum Fußballspielen auf der Wiese hinter der Kirche verabredet. Schuter hatte dort zwei Tore aufstellen lassen, er scherte sich nicht um die Proteste aus der Kirchengemeinde. Normalerweise genoss Nordström die entspannte Zeit mit den Männern, doch heute fühlte er sich erschöpft und Shooter würde nicht kommen. So kurz nach dem was tot stand ihm nicht der Sinn nach Fußball. Nach dem Abendessen gab er sich einen Ruck und ging dennoch zur Wiese. Es herrschte eine Bullenhitze. Kinder tummelten sich am Spielfeldrand, ein paar Frauen saßen mit ihren Kleinkindern auf einer Picknickdecke. Zu seinem Erstaunen entdeckte er Shooter zwischen den Spielern. Er lief zu ihm. »Schön, dass du da bist.« Pam meinte, ein bisschen Bewegung könne nicht schaden. »Dasselbe habe ich auch gedacht.« Die Männer klopften sich brüderlich auf die Schultern. Die Spieler bildeten zwei Mannschaften, liefen sich warm und sammelten sich in der Mitte der Wiese. Nordström hielt sich abseits. Sein Zustand schwankte zwischen Erschöpfung. Und Unruhe. »Hey, Nordström, was ist dir denn über die Leber gelaufen?«, fragte Vanzetti und grinste, was Nordström irritierte, denn der Klempner lachte oder lächelte selten. »Schlechte Laune?« »Alles okay«, gab er zurück und spürte, wie ihn Vanzettis belustigter Blick nervte. »Du solltest dich warm anziehen, mein Freund. Heute bin ich nicht so zimperlich wie beim letzten Mal.« rief Vanzetti, während er quer über das Spielfeld rannte. »Du bist nicht zimperlich, du kannst nicht spielen,« rief Nordström und hoffte, dass die Unterhaltung damit beendet wäre. Doch der Klempner ließ nicht locker. »Dass ich nicht lache, Mann! Euch reißen wir heute den Arsch auf!« Er wackelte provokativ mit dem Hintern. Nordström sah weg. Das Spiel begann. Die Männer schwitzten. Und keuchten. In der ersten Halbzeit fielen zwei Tore. Gleichstand. Nordström war müde und reizbar. Als ihm ein Gegenspieler im Strafraum den Ball abjagte und er dabei auf dem Hosenboden landete, schäumte er vor Wut. »Was soll das? Das war ein Foul!« Der Mann hob die Hände. »Ich hab nur den Ball gespielt!« Nordström ging auf ihn zu. Seine Körpersprache war eindeutig. und Der Mann wich erschrocken zurück. Nordström hob die Faust und es geschah ganz von selbst. »So eine Scheiße nennst du den Ball gespielt?« Schweiß lief ihm über die Stirn und den Rücken herab. Das Blut rauschte in seinen Ohren. »Hey, Doc, ganz ruhig, das passiert nun mal beim Fußball«, sagte sein Gegenüber. Aber Nordström durchfuhren Wellen des Zorns, die er kaum kontrollieren konnte. Der Schiedsrichter lief herbei. »Nordström!« Nordström konnte den Blick nicht vom Gegenspieler abwenden. Ihm fiel sein Name nicht ein, obwohl sie schon oft zusammengespielt hatten. Er beobachtete, wie der Mann sich verlegen durch die Haare fuhr. Der Schiedsrichter stellte sich zwischen sie. »Los, weiterspielen!« »Das war ein Foul!« brüllte Nordström ihn an. »Hast du Penner das nicht gesehen?« Er war kurz davor, auf ihn einzudreschen. »Immer sachte Nordström.« sagte der Schiedsrichter. »Das ist nur ein Spiel!« »Ach, halt doch die Klappe! Wir regeln das unter uns!« Er schob ihn zur Seite und ging auf den erschrockenen Gegenspieler los. »Hast du das gehört, du Memme?« »Hey, bist du nicht mehr ganz dicht?« fragte der Mann sichtlich irritiert. Der Zorn war glühend und rot und bestimmte jeden seiner Gedanken. »Was hast du gesagt?« »Mark!« Shooter packte ihn am Arm. Etwas explodierte in Nordströms Kopf. Seine Faust flog krachend in Shooters Gesicht. Der Fahrer ging zu Boden, die Umstehenden schnappten nach Luft und Nordströms gegenüber sprang einen Schritt zurück. Mark verdammt! Shooter versuchte sich aufzusetzen. Vanzetti reichte ihm die Hand, um ihn hochzuziehen, doch Nordströms Schlag hatte gesessen. Und Shooter blieb, wo er war. Einige Spieler zogen sich zum Spielfeldrand zurück. Die anderen bildeten einen Kreis um Nordström. Er spürte wütende Blicke im Rücken, rauchende Kolz und kantige Kiefer. Der Dachdecker ließ die Schultern kreisen und machte sich schon mal warm für die Prügelei. »Verzieht euch!« schnauzte Nordström. Vom Boden aus warf ihm Shooter einen Blick zu, der Bände sprach. Plötzlich wurde ihm die Situation schmerzlich bewusst. Er war zu weit gegangen. Schlimmer noch, er hatte einen Menschen bedroht und seinen Freund verletzt. Das war unverzeihlich. Nordström presste die Hände an den Kopf und schloss die Augen. So ein Mist! ächzte er. Er konnte es sich nicht erklären. Derart hatte er noch nie die Kontrolle verloren. Das Gefühl war unheimlich. Er war nicht er selbst gewesen. Eine Erinnerung schoss ihm durch den Kopf. In welchem Zusammenhang hatte er diesen Satz schon einmal gehört? Schuter fluchte und betastete sein Gesicht. Nordström beugte sich herab, um dem Pfarrer hochzuhelfen. Doch der schlug seine Hand weg. »Lass das!« Mit der Handfläche auf das Gesicht gepresst, setzte er sich auf. »Scheiße, Mark! Was sollte das?« Nordström raufte sich die Haare. »Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht.« Sein Zorn war verflogen. Zurück blieben die Geschwister Scham und Schuld. Die anderen Männer murmelten Flüche, stemmten die Hände in die Hüften und holten geräuschvoll Luft. »Los, steht auf! Gebt euch die Hand und du, Nordström, gehst dann lieber kalt duschen«, sagte Vanzetti jetzt wieder in seinem gewohnten Ernst und tippte ihm gegen die Brust. Der Klempner hatte die breitesten Schultern im Dorf und setzte diese nun ins Zähne. Nordström, der den Wink verstanden hatte, zog sich die Kleidung zurecht und hob die Hände. »Okay, schon okay.« Schuter kam wieder auf die Beine, hielt sich das Auge. »Lass mal sehen«, sagte Nordström. Sein Freund nahm die Hand weg und präsentierte ein geschwollenes Auge. Die Männer fluchten mitfühlend, klopften ihm auf die Schulter und empfahlen ihm tiefgekühlte Erbsen zum Kühlen. Nordström schrumpfte zu einem Häufchen Elend zusammen. »Ach, Scheiße!« Kopfschüttelnd verließ er den Platz. Aus der Entfernung hörte er Rufe und die Pfeife des Schiedsrichters. Das Spiel lief weiter. Die untergehende Sonne hinterließ einen blutroten Streifen über den Wipfeln der Bäume. In dieser Nacht lag Nordström lange wach. Er hatte die Stille um sich herum noch nie so bewusst wahrgenommen. Dies war dann wohl die nächste Stufe der Einsamkeit. Wieder und wieder ging er in Gedanken die Szene auf dem Fußballplatz durch. Er schämte sich. Gleichzeitig kehrten alte Zweifel und Ängste zurück. Man konnte ihm nicht vertrauen. Er machte alles kaputt, sich und die Menschen um ihn herum. Im schlimmsten Fall brachte er sie um. Er schwamm in einem Meer aus Dunkelheit und Kälte. Nichts verriet ihm, wo er war oder wie er an die Oberfläche gelangen konnte. Er war dem Ersticken nahe. Seine Lunge schmerzte, aber wohin er sich auch wandte, er fand nur Wasser und Dunkelheit. Ein Gedanke ergriff ihn, beruhigend schlicht. Es war gut so. Er war an dem Ort, den er sich im Leben verdient hatte. Kurz vor Sonnenaufgang schreckte er hoch, schwitzend und verängstigt. Er wusste nicht, was ihn so aufgebracht hatte, aber sein Herz raste, und er hatte das Gefühl, als würde er innerlich verbrennen. Im Zwielicht schien sich das Zimmer um ihn herum zu bewegen, aber als er das Licht anknipste, brachte die Beleuchtung der Nachttischlampe, die vertraute Ordnung, zurück. Schrank, Stuhl, Bücherregal, Nachttisch, alles an seinem Platz. Im Bett begann er so sehr zu schwitzen, dass er das Laken aufschlug und sich an das offene Fenster stellte. Was war los? Eine Panikattacke? Die letzte dieser Art war Jahre her. Seinen Patienten erklärte er immer, dass eine Panikattacke auf eine Überreaktion des vegetativen Nervensystems zurückzuführen sei, die der Hypothalamus als Regulierungszentrum auszugleichen versucht. Aber... Was nutzte ihm diese rein rationale Erklärung? Jetzt, allein, mit Herzrasen und zittrigen Händen. Er stellte sich unter die Dusche. Das Wasser tat ihm gut. Allmählich beruhigte er sich. Als er sich Wasser ins Gesicht schöpfte, fiel sein Blick auf die Narbe am rechten Arm. Ein dunkelroter Hof hatte sich darum gebildet. Er betastete die Haut. Das Gewebe war hart und dunkel und vollkommen gefühllos. Eine Blutvergiftung? Nackt wie er war, lief er hinüber in seine Praxis und entnahm sich mehrere Ampullen Blut, um sie später mit den täglich anfallenden Proben ins Labor zu schicken. Danach kochte er sich einen starken Kaffee. Er hatte beschlossen, diese Nacht zu beenden. Es brachte nichts, sich dermaßen aufgewühlt ins Bett zu legen. Als er mit dem dampfenden Kaffee am Küchentisch saß, fragte er sich, was zur Hölle mit ihm los war? Zwei Stunden später war die Welt überraschend friedlich. Die Sonne schüttete goldenes Licht über den Marktplatz. Schulkinder hüpften lachend vorbei. Frauen mit Einkaufskörben unterhielten sich zu zweit oder in Gruppen. Das gespenstliche Gefühl der Nacht verflog. Betty Jäger rief an und erkundigte sich nach seinem Befinden. Verlegen suchte er nach einer Antwort. Ekel Wut? Verachtung für sich selbst? »Okay«, sagte er. Sie stutzte. »Das ist eine Antwort, die so nichtssagend ist wie der Bettvorleger in meinem Schlafzimmer.« Sie war ein erbarmungsloser Spürhund. Nordström geriet ins Schlingern. »Hab schlecht geschlafen.« Sie schwieg. »Was kann ich für Sie tun?« er hörte, wie sie die Lippen öffnete, und sofort hatte er ihren vollen roten Mund vor Augen. »Ehrlich gesagt wollte ich sie fragen, ob bei Ihnen in Wispertal alles in Ordnung ist.« Sie machte eine Pause, um den nächsten Satz zu formulieren. »Hier in der Großstadt ist einiges los. Vielleicht macht die Hitze die Leute verrückt. Ich könnte jedenfalls ganze Akten füllen mit diesem Mist.« Sie lachte freudlos. »Also...« »Wie steht's bei Ihnen?« In ihm wuchs der Verdacht, dass ihn irgendjemand verpetzt hatte. Andererseits hatte sie einen ausgeprägten kriminalistischen Instinkt und wagte vielleicht nur einen Schuss ins Blaue. »Also hier gibt es nach wie vor einige Tierbisse und...« ähm, Er überlegte, ob er den Fall des Pharmavertreters vorbringen sollte. »Und was?« Sie ließ nicht locker. »Ach...« ein Ehestreit, blaues Auge, Schrammen, Tränen, sowas kommt vor. Sie seufzte. Ja, sowas kommt vor. Wie geht es Ihrer Hand? Ist der Schnitt gut verheilt? Ja, alles bestens. Als wieder eine Pause eintrat, ging Nordström zum Angriff über. Was machen Sie heute Abend? Er spürte förmlich, wie sie am anderen Ende grinste. »Warum, fragen Sie?« Sie wollte es ihm schwer machen. »Also, ich habe mich gefragt, ob Sie nicht Lust hätten, mit mir ein Bier zu trinken. Ich kenne eine nette Kneipe an den Docks.« ich hielt die Luft an. Sie lachte auf. »Sie sind ein mutiger Mann. Normalerweise verschrecke ich die Typen. Sie ziehen den Schwanz ein, spätestens, wenn Sie meine Knarre sehen.« Wieder lachte sie. »Nun ja, Mut muss belohnt werden.« »Sagen wir, halb neun bei mir?« Nordström machte eine triumphierende Geste und war froh, dass sie sein dümmliches Grinsen nicht sah. »Super, halb neun bei Ihnen.« »Bis dann«, sagte sie. Sein Hochgefühl verschwand noch, bevor er aufgelegt hatte. Ihm war, als müsse er Rasierklingen erbrechen. »Helen!« Er war ein Betrüger. Ein Betrüger, der einen unverzeihlichen Frevel beging. Er hatte dringend eine Autofahrt nötig. Gut, dass sein Wagen bald wieder fahrtüchtig sein würde. Im Laufe des Vormittags hat er seinen Freund Schutter dreimal angerufen. Vergebens. Beim letzten Mal hatte Pamela abgenommen. »Er ist nicht hier, Mark. Als er sie fragte, wann er zurückkommen würde, schwieg sie eine Weile und sagte dann, »Was war da zwischen euch?« »Was ist passiert?« »Er sagt mir nichts, aber die Leute reden und ich habe Augen im Kopf.« »Hast du ihn geschlagen?« Nordström wandte sich unter ihrer Frage. »Es tut mir wirklich leid, Pam. Ich bin irgendwie ausgeflippt.« »Warum?« »Weiß nicht. Es kam ganz plötzlich über mich.« »Du machst es dir zu leicht, Mark. »Wenn du mich fragst, solltest du mal eine Pause einlegen und darüber nachdenken, wie dein Leben weitergehen soll, ohne...« Sie machte eine Pause, doch er wusste bereits, was sie sagen würde. »Ohne sie«, beendete sie den Satz erwartungsgemäß. »Du schleppst es mit dir herum, aber du musst damit abschließen, sonst gehst du vor die Hunde.« Er schwieg und biss die Zähne zusammen. »Also, Mark. »Ich werde Gordon ausrichten, dass du angerufen hast.« »Mach's gut«, sie legte auf. Gegen Mittag beobachtete er seinen Freund, der über den Marktplatz eilte. Er sah müde aus, und das Pfeilchen leuchtete in den schillerndsten Farben. In ein paar Tagen würde es verschwunden sein und damit die körperlichen Folgen. Doch ihre Freundschaft, so befürchtete Nordström, hatte unheilbaren Schaden erlitten. Er sollte rausgehen und die Sache klären.« aber dazu fehlte ihm der Mumm. Der Bote vom medizinischen Fachlabor in Willemsburg fuhr vor. Und Nordström nahm die Untersuchungsergebnisse entgegen. Sein eigenes war auch dabei. Er öffnete den Umschlag am Schreibtisch und las die Ergebnisse. Gleich zweimal. Sein Blut wies einen viel zu hohen Anteil von Retikolozyten und roten Blutkörperchen auf. Auch die Leukozytenanzahl war geringfügig erhöht, wie bei einem abklingenden Infekt. Dieser zweite Punkt war schlüssig, wenn er bedachte, wie oft er sich in den letzten Tagen elend gefühlt hatte. Den ersten jedoch konnte er sich nicht erklären, denn er hatte weder gedopt noch eine angeborene Kugelzellanämie. Er legte den Bericht zur Seite und dachte darüber nach. Reticulozyten waren junge Blutkörperchen aus dem Knochenmark, die sich innerhalb von zwei Tagen zu vollständigen Blutkörperchen entwickelten. Wer diese Vorläufer vermehrt im Blut hatte, war in der Regel gedopt. Wenn mit einem hohen Anteil von roten Blutkörperchen steigerte man die Sauerstoffversorgung und damit die Leistung. Ähnliche Auswirkungen hatte nur ein Gendefekt, der die Form und Lebensdauer der roten Blutkörperchen beeinflusste wie er es auch drehte und wendete. Er kam zu keiner Erklärung für seine Blutwerte. Er würde beim Labor anrufen, um einen Fehler auszuschließen. Wieder betrachtete er die Narbe an seinem Arm. Sie hatte sich nicht mehr verändert. Vielleicht machte er sich zu viele Sorgen. Er nahm sich die Zeit, um einer weiteren Frage nachzugehen. Im Internet suchte er sich die Telefonnummer von Larissa Banks heraus und rief sie an. Sie nahm sofort ab. Banks? Hallo Larissa, Mark Nordström hier. Oh, mit Ihnen habe ich ja gar nicht gerechnet. Larissa, wie geht es Ihnen? Schweigen. Dann, ich vermisse Sven. Ihre Stimme brach. Wissen Sie, wir standen uns sehr nah. Er war nicht nur mein Partner... »Er war auch mein Vertrauter, jemand, mit dem ich alles geteilt habe. Nun ja, ich bin verheiratet, aber Sven, er war jemand ganz Besonderes.« Sie räusperte sich leise. »Hätte ich mit Sicherheit gewusst, dass vielleicht...« Sie brach ab. »Ich bin nicht sonderlich glücklich verheiratet, und Sven wäre jemand gewesen, für den es sich gelohnt hätte, einen Neuanfang zu wagen.« Nordström wusste darauf nichts zu sagen. Ihre Offenheit überrumpelte ihn. »Das alles tut mir sehr leid, Larissa.« »Danke.« »Ich rufe an, weil ich eine Frage an Sie habe.« »Eine berufliche«, sagte Nordström. »Okay. Fragen Sie, wie viele Fälle von Tiertollwut gibt es bei uns? Mich interessieren besonders die Fälle, die zu Angriffen geführt haben.« und ob es noch eine weitere Krankheit bei Tieren gibt, die zu aggressivem Verhalten führt. Er hörte sie Atmen. Als sie darauf folgend zu sprechen begann, war ihre Stimme verändert. Tiefer, sachlicher, aber noch immer traurig. Generell kann ein Tier aggressiv reagieren, wenn es Schmerzen hat oder krank ist. Tollwut und BSE sind die einzigen mir bekannten Krankheiten, deren konkrete Folge aggressives Verhalten ist. Sie holte Luft und stieß sie wieder aus. Viele Tierarten können mit diesem Virus infiziert werden, aber die meisten Leute denken bei Tollwut an einen angriffslustigen Hund mit Schaum vor dem Maul. Nordström erwiderte, genauso habe ich mir das auch immer vorgestellt. Welche Tierarten werden dann am häufigsten infiziert? Katzen, Füchse, Dachse, Wölfe und Fledermäuse. Hauptüberträger ist in den europäischen Ländern der Fuchs, während beispielsweise in Indien streunende Hunde als Hauptinfektionsquelle gelten. Und Menschen? Ich nehme an, die meisten stecken sich bei einem Hund oder einer Katze an. Fast alle Infektionsfälle beim Menschen werden durch den Biss eines Hundes übertragen. Sie verstummte. Dann fragte sie, soll ich Ihnen den Krankheitsverlauf von der Infektion bis zu den ersten Symptomen schildern? Aber Sie als Arzt wissen bestimmt mehr darüber als ich. Nein, bitte, fahren Sie fort. Sie kennen sich gut aus. Bevor ich ein Jahr freiwillige Aufbauhilfe in Asien geleistet habe, habe ich mehrere Seminare zum Thema Tollwut besucht. Wann war das? V vor drei Jahren. Na bitte, dann sind Sie auf einem aktuelleren Stand als ich es bin. Also gut, sagte sie. Ich muss mir nur kurz die Nase putzen. <lacht> Na klar. Er wusste, dass sie wieder mit den Tränen kämpfte. Er hat es ihrer Stimme angemerkt. Sie legte den Hörer zur Seite. Es raschelte. Er hörte gedämpftes Schniefen. Dann nahm sie den Hörer wieder auf. »Also«, begann sie, »nachdem ein Mensch durch einen Biss infiziert wurde, gelangt das Virus über das Nervensystem ins Gehirn. Von dort breitet sich das Virus entlang der Nerven, bis zu den Speicheldrüsen und Tränendrüsen aus. Wie Sie wissen, ist eine Impfung nur in den ersten Stunden nach dem Biss sinnvoll. Also nur so lange, bis das Virus das Gehirn erreicht. Danach ist sie nicht mehr wirksam. Das stimmt, sagte Nordström. Bis zu 48 Stunden nach der Infektion kann eine Impfung die Krankheit aufhalten. Danach ist es zu spät. Ja, es ist schrecklich, sagte Larissa. Das Virus verursacht eine Gehirnentzündung, worauf die typischen Symptome auftreten. Bei der Übertragung durch einen Biss in den Arm oder das Bein entstehen zuerst heftige Schmerzen an dem betroffenen Körperteil. Die Haut wird taub. Bald danach kommen Symptome wie Lähmungen, Angst, Verwirrtheit und Aufregung hinzu. Es kommt zu anormalem Verhalten, Halluzinationen und Schlaflosigkeit. Sie seufzte. Die Folgen sind allesamt erschreckend. Es kommt zu einer Rachenlähmung, verbunden mit der Unfähigkeit zu sprechen oder zu schlucken. Der Speichel kann nicht mehr abgeschluckt werden und bildet Schaum vor dem Mund. Der Anblick von Wasser ruft Anfälle mit Krämpfen hervor. Das alles gehört zur Überlebensstrategie des Virus, denn die Angst vor Wasser und die Schluckbehinderung verhindern die Verdünnung des Virus, was seine Ausbreitung im Körper beschleunigt. Larissa machte eine Pause, um sich zu sammeln. Wissen Sie, ich habe infizierte Menschen in Indonesien gesehen. Es war grauenvoll. Sie waren in ihre Betten fixiert, weil geringste Reize zu Wutanfällen führten. Bei diesen Anfällen schreien, schlagen und beißen die Betroffenen um sich, wobei das Virus natürlich leicht auf andere Menschen übertragen wird. Eine schreckliche Krankheit. Sie endet immer tödlich. Ist der Verlauf bei Tieren anders, wollte Nordström wissen. »Nein, aber die Wesensveränderungen zeigen sich schneller und heftiger.« Nordström verspürte Unbehagen. »Vielleicht war das herkömmliche Tollwutvirus mutiert. In diesem Fall konnte er sich trotz Impfung angesteckt haben. Andererseits hätte das Labor die Infektion in seinem Blut festgestellt.« »Hallo, sind Sie noch da?« fragte Larissa in sein Schweigen hinein. »Ja, natürlich, ich habe nur nachgedacht.« »Wahrscheinlich wussten Sie das alles schon.« »Ja und nein. Es war sehr interessant. Ich versuche nur, meine Gedanken zu ordnen. Beide schwiegen einen Augenblick. »Gibt es denn eine Besonderheit bei Haushunden?«, fragte Nordström. »Erkrankte Haushunde können besonders aggressiv und bissig werden. Der Kontakt zu Menschen scheint sie extrem zu reizen. Können denn auch Hauskatzen erkranken?«, fragte Nordström. Ja, aber erkrankte Katzen ziehen sich zurück, miauen ständig und reagieren ebenfalls aggressiv auf alle möglichen Reize. Wann gab es bei uns den letzten Fall eines infizierten Menschen? Der letzte Tollwutanfall bei einem Menschen trat im Jahr 2007 auf, bei einem Mann, der in Marokko von einem streunenden Hund gebissen wurde, erklärte Larissa. Sie haben beeindruckend viel Detailwissen, sagte Nordström. Danke. Es interessiert mich aus beruflichen Gründen. Nordström kam zum wesentlichen Punkt. Könnten sich all diese Hunde gleichzeitig mit Tollwut infiziert haben, also eine Art Epidemie? Nun ja, aus Indonesien wurde 2010 über einen massiven Tollwutausbruch berichtet. Der Ausbruch war nicht unter Kontrolle zu bringen, antwortete sie. Die Infektion war unter streunenden Hunden verbreitet und jeden Tag wurden durchschnittlich 150 Bissverletzungen gemeldet. Dies führte natürlich zu einer großen Angst unter den Bewohnern und Touristen. »Das könnte also auch hier passieren?« Larissa überlegte. »Ja, natürlich. Das erklärt aber nicht, warum die Hunde plötzlich in Scharen davonlaufen. Die Frage ist also, was zuerst geschah.« »Haben sich die Hunde infiziert, weil sie weggelaufen sind? Oder sind sie weggelaufen, weil sie sich infiziert haben? Falls sie überhaupt krank sind.« »Gordon und ich sind der Meinung, dass die Tiere krank sind. Sie bluten aus dem Maul und den Augen, haben Schaum vor dem Maul und sind außergewöhnlich aggressiv.« Ihm kam ein Gedanke. »Wie sind sie den Hunden damals eigentlich entkommen?« »Sie haben sich auf Sven gestürzt.« »Das Rudel konzentriert sich immer gemeinsam auf eine Beute.« Zu seiner Bestürzung begann Larissa zu schluchzen. »Tut mir leid«, sagte er hastig, »wir müssen nicht weiter darüber reden.« »Nein, nein, ich habe mir diese Frage doch auch gestellt.« Sie schniefte, fing sich aber wieder. »Ich denke, dass die Tiere tatsächlich von irgendeiner Seuche befallen sind, vielleicht irgendeine Abart der Tollwut.« Stockend holte sie Luft. Sie waren wie von Sinnen, und diese Augen, halten Sie mich nicht für verrückt, aber wegen des Blutes habe ich im ersten Moment gedacht, die Tiere... Sie waren wie von Sinnen, und diese Augen, halten Sie mich nicht für verrückt, aber wegen des Blutes habe ich im ersten Moment gedacht, die Augen der Tiere würden rot leuchten. Nein, sagte Nordström. Ich halte sie absolut nicht für verrückt. Er musste sich dem Dilemma stellen und sich bei Schute entschuldigen. Nach dem Telefonat mit Larissa Banks beschloss Nordström, die Sache anzugehen. Er hatte einen Riesenfehler begangen und einen guten Freund verletzt. Er war ein amoklaufender Landarzt, ein Wolf im Schafspelz, ein grinsender Betrüger. Dafür gab es eigentlich keine Entschuldigung. Eigentlich. Er hoffte auf Shooters Vergebung. Zuerst wartete er eine Weile am Fenster, aber Shooter tauchte nicht auf. Schweren Herzens beschloss er, zu ihm hinüberzugehen. Pamela's wütende Blicke würden die Sache nicht leichter machen. In der Nähe der Kirche entdeckte er den Pharmavertreter Sanders aus Julianerdorf. Pamela stand vor ihm und gestikulierte wild. Als Nordström näher kam, hörte er, dass sie sich stritten. »Wenn Sie meinen Sohn noch ein einziges Mal vom Unterricht ausschließen, werden Sie mich kennenlernen,« rief der Vertreter, der wie immer in Anzug und Krawatte steckte. Er schwitzte in der Mittagshitze. Sein Gesicht war aufgedunsen und gelbhäutig. Wahrscheinlich trank er zu viel. Pamela hob beschwichtigend die Hände. »Herr Sanders, Ihr Sohn hat seinen Mitschüler mit einer Schere attackiert. Das ist kein harmloser Jungenstreich. Er hätte den Schüler schwer verletzen können. Sie können froh sein, dass er nicht der Schule verwiesen wurde.« Sie hielt seinem wütenden Blick stand. Sanders lief rot an. Schweiß tropfte von seinem Gesicht. »So etwas würde Henry nie machen, und das wissen Sie ganz genau.« Sie wollen ihn nur loswerden, weil ihm ihr unqualifizierter Unterrecht regelrecht auf den Sack geht. Er baute sich vorher auf und seine Haltung bekam etwas Bedrohliches. Sie wich einen Schritt zurück. Nordström änderte seine Richtung und steuerte auf die beiden zu. Immerhin wusste er, dass dieser Mann Frauen schlug. »Herr Sanders, in ein paar Tagen beginnen die Sommerferien. Wir sollten uns also beruhigen. Und«, begann sie, aber er ließ sie nicht weitersprechen. »Ach, halten Sie doch Ihren Mund, Sie Messstück!« Sanders hob die rechte Hand, als wollte er Pamela ohrfeigen. Pamelas vordergründige Ruhe wich äußerster Bestürzung. »Herr Sanders, zwingen Sie mich nicht, die Polizei zu rufen!« Der Mann machte einen Schritt auf sie zu, packte sie am Arm, doch Nordström stand bereits unmittelbar hinter ihm. »Loslassen!« Sanders' Kopf fuhr herum. Er musterte Nordström hasserfüllt. Nordström war über 1,90 Meter. Sanders nicht, aber seine Augen waren dunkel und ruhig. Er zuckte kaum mit der Wimper. »Halten Sie sich da raus«, sagte er und schleuderte Pamela mit einer Kraft zu Boden, die Nordström ihm nie zugetraut hätte. Sie schlug auf das Kopfsteinpflaster. Sanders betrachtete sie von oben herab. Sein Gesichtsausdruck verriet keine seiner Absichten, so dass Nordström völlig überrumpelt wurde, als Sander einen Satz nach vorne machte und Pamela an den Haaren packte. Sie schrie und hielt sich den Kopf. »Lassen Sie sie los«, brüllte Nordström. Er wollte dazwischen gehen, aber Sanders hatte Pamela schon wieder losgelassen und steuerte auf ihn zu. »Die kleine Schlampe denkt, sie kann in ihrem Unterricht tun und lassen, was sie will.« Sanders wollte eindeutig eine Keilerei anzetteln, und das konnte er haben. Nordström fühlte sie kommen, diese tödliche Wut, die ihn auch auf dem Spielfeld befallen hatte. Sanders schob den Brustkopf vor. Sind Sie etwa ein Freund dieser blöden Schlampe? Er war schweißgebadet, seine Gesichtszüge verschwammen vor glühendem Zorn. Pamela war aufgestanden und stellte sich zwischen die beiden Männer. Ganz ruhig! Ich bin mir sicher, wir können das klären! Sie drehte sich zur Kirche und rief: Gordon! Ihre Stimme war laut und dringlich. Nordström schob sie beiseite. Geh nach Hause, Pam! Sanders äffte ihn nach. Ja, geh nach Hause, Pam! Und besorge es deinem Alten. Wenn du mit ihm fertig bist, kannst du bei mir weitermachen! Nordström donnerte Sanders die Faust und das Kinn. Sanders Kopf flog nach hinten. Er taumelte ein Stück, doch er fing sich wieder. Mit erhobener Faust sprang er auf Nordström zu. Nordström stellte sich ihm entgegen, kampfbereit. Er wollte diesen Kampf. Er verspürte weder Angst noch Skrupel. Pamela wich vor den Männern zurück. Sie hatte das Handy am Ohr und rief, »Hier, Pamela Shooter, Sie müssen sofort kommen!« Sanders' Faust schoss nach vorne, auf Nordströms Gesicht zu, doch der wichte Sanders' Arm einfach zur Seite und donnerte ihm seine Rechte in den Magen. Er hörte ein Ächzen und Sanders sackte in sich zusammen. Nordström siegessicher griff nach Pamelas Hand. »Alles okay? Hast du dir wehgetan?« »Nein, nichts passiert. Die Polizei wird auch gleich da sein. Sie haben eine Streife in der Nähe.« Nordström nahm eine Bewegung aus Sanders' Richtung wahr und sah, dass der Mann aufstand, als ob nichts gewesen wäre. Er trug ein fieses Grinsen im Gesicht. Nordström schob Pamela mit einem Arm hinter sich. »Geh ins Haus! Schnell!« Sanders raste auf ihn zu, senkte den Kopf und rammte ihn einfach um. Sie schlitterten über den Boden, wobei Sanders auf Nordström lag und seine Fäuste auf ihn niedersausen ließ. Nordström prügelte zurück. Er kümmerte sich gar nicht um die Treffer, die er einstecken musste. Er spürte sie gar nicht. Sie versetzten ihn nur in Wut. Schaulustige versammelten sich um die Kämpfenden, ein paar Männer sprangen hinzu und rissen den Pharmavertreter von Nordström herunter. »Ruhig Blut!« der Dachdecker packte Sanders an der Schulter. Seine Hände waren groß wie Baggerschaufeln. »Was ist hier los?« Er schaute von Nordström zu Sanders und wieder zurück. Sanders' Nase blutete. Sein Hemd hatte einen Riss. Nordströms Wange schwoll an. Die Fingerknöchel seiner rechten Hand bluteten. »Wusste gar nicht, dass du öfters so zulangst!« Fast amüsiert musterte der Dachdecker den Arzt, und spielte damit auf das Pfeilchen an, das er Shooter verpasst hatte. Sanders schnaubte vor Wut und wand sich im Griff des Mannes. »Lass mich los! Verdammt noch mal!« zischte er, aber der Dachdecker packte ihn nur fester. Sirenen näherten sich. Sanders' Blick wurde trüb. Nordström rechnete damit, dass er versuchen würde, sich loszureißen, aber Sanders' Schultern sanken herab und sein Blick verlor sich in der Ferne wie abgeschaltet. Nordström atmete auf. Das heftige Beben in seinem Körper wurde schwächer. Er versuchte, seine Kleidung zu ordnen, doch sein Hemd klebte am Rücken und seine Hose war voller Staub. »Wir warten auf jeden Fall auf die Polizei«, rief Pamela. Auch sie klopfte sich den Staub von der Hose. Shooter erschien. Jemand hatte ihn gerufen. »Pamela, was ist passiert?« Er schloss sie in die Arme, Gleichzeitig warf Herr Nordström einen fragenden Blick zu. »Ich hatte eine Auseinandersetzung mit Herrn Sanders. Sein Sohn geht in meine Chemieklasse. Er war sehr aufgeregt und hat mich angegriffen. Mark hat mir geholfen.« Pamela war die Ruhe selbst. Nordström kannte diese Art der Reaktion. Infolge von extremem Stress wurden die härtesten Typen zu zittrigen Heulsusen und die zartesten Frauen entwickelten stoische Gelassenheit. Shooters Gesicht versteinerte sich. Er musterte seine Frau von oben bis unten. »Hatte der was getan?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich würde ihn gerne anzeigen. So ein Verhalten kann man nicht durchgehen lassen.« Shooter stierte Sanders an, der unbeteiligt zur Seite guckte. Ohne den Blick von ihm abzuwenden, sagte er, »Und du, Mark, alles in Ordnung?« »Glaub schon.« Ein Streifenwagen hielt auf dem Marktplatz. Zwei Beamte sprangen heraus und kamen auf sie zu. Einer der beiden war Betty Jägers rechte Hand, ein großer Kerl mit rostblondem Haar und Schnauzbart. Nordström glaubte sich zu erinnern, dass sein Name Colt von Puhlheim war. Der Polizist nickte zum Gruß. »Polizei Willemsburg, wir haben einen Notruf erhalten. Was ist denn los?« Als die Polizisten Sanders ein paar Minuten später zum Streifenwagen führten, warf dieser einen Blick zurück. Ein Sonnenstrahl spiegelte sich in seinen Augen und einen Moment lang schien es so, als würden sie rot aufglühen.